Herzlich willkommen zurück bei uns auf der Main Stage. Wir hatten gestern das Thema Leadership und wie sich das vielleicht verändern muss ähm, und agiler werden muss und auch mehr, nicht basisdemokratisch, aber zumindest mehr auf Augenhöhe, um ähm, Hochschulen in die Zukunft zu führen. Jetzt geht es nicht genau um das Thema, aber wir haben sozusagen das Leadership ähm, zu Gast auf der Bühne. Wir haben nämlich Professorin Monika Groß, die HRK-Vizepräsidentin für Digitalisierung zu Gast, die ein bisschen darüber berichten wird, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, was sind da die aktuellen Fokusthemen? sind im HRK, welche politischen Forderungen es auch gibt, zum Beispiel dann hoffentlich an eine baldige zukünftige Regierung ähm, und wird auch das ein oder andere Thema aufgreifen, was wir heute hier auf der Bühne schon hatten, zum Beispiel die Barrierefreiheit im vorletzten Vortrag ähm, und auch noch das eine oder andere Thema referenzieren, denn sie hat sehr aufmerksam teilgenommen, hat sie mir schon verraten, mal gestern mit an Bord heute Morgen schon. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier die Möglichkeit habe vorzustellen und einen Beitrag zu diesem wirklich ganz fantastischen Festival zu tun. Denn ich habe gestern, wie schon gesagt, das mitverfolgt und mir eine ganze Reihe von Beiträgen angehört und war ganz Beeindruckt auch von der Organisation, also mein Lob auch an all die Organisatorinnen und Organisatoren, die hier mit äh, am Werke sind, denn das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Glückwunsch. Das freut uns. Ich gebe es gerne weiter und freue mich vor allem auch auf Ihren Input. Der Bildschirm gehört Ihnen. Ja, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte kurz ähm, darüber berichten, was wir im vergangenen Jahr ähm, aus dem Momentum, welches ja die Corona-Pandemie äh, in die Hochschulen gebracht haben, versucht haben, rauszuziehen und auch klarzumachen, wo geht die Reise weiterhin. Das heißt, ich möchte zum einen die beiden Punkte umdrehen, erst noch kurz auf die Forderungen eingehen, die wir ähm, doch ähm, ganz klar eigentlich artikulieren müssen und getan haben und im Zweiten eben auf den neuen Arbeitsschwerpunkt eingehen. Das fand ich ganz fantastisch, dass Herr Professor Zimmermann heute Vormittag da, ähm, äh, ich gehe mal ein bisschen weiter, dort äh, zu sprechen konnte. Ja. Wir haben eine äh, Forderung äh, im Juni in der HRK-Senatssitzung äh, aufgestellt über eine Digitalisierungspauschale und dazu möchte ich vorab erstmal mal herleiten, wie sind wir dazu gekommen, wie kann man denn eine solche ähm, äh, Forderung ähm, überhaupt erheben. Und auch gestern wurden ja eine Reihe von Studien vorgestellt. Eine zum Beispiel ist die aus dem letzten Jahr vom Hochschulforum für Digitalisierung. Da muss man ganz klar sagen, das hat schon mal einen ganz, sehr, ganz hervorragenden Blick darauf geworfen, was die Studierenden, die in, der, in diesem Changemaker-Prozess mit dabei sind, herauskristallisiert haben. Wo brauchen Studierende andere Bedingungen in dieser Digitalisierung, das ist zum einen die Prozesse und die Organisation. Also es geht nicht nur um die digitale Lehre, sondern um das Drumherum. Ganz klar werden viele Eigenschaften von digitalen Tools von allen Studierenden bedeutsam erachtet. Sie wollen natürlich, dass alles funktioniert. Sie wollen... Übersichtlich, sie wollen aber auch den Schutz ihrer persönlichen Daten und äh, deswegen ist der Rückgriff auf private Dienste äh, nicht sehr willkommen bei den Studierenden, äh, ganz äh, verständlich und dass natürlich der Schutz der persönlichen Daten eine hohe Bedeutung hat. Interessanter weiterer ähm, Hinweis war, dass äh, nur jeder zweite, jede zweite Studierende äh, bei der Mitgestaltung der Digitalisierung in Studiumlehre dazu beitragen möchte oder auch nur die Gelegenheit hat. Und die Studie sagte, die männlichen Studierenden wollten eher mitgestalten als die weiblichen. Ich kann sagen, meine persönliche Erfahrung aus dem letzten Jahr war so nicht. Wir haben sehr viele Studentinnen äh, gehabt, die sich dazu ähm, bereit äh, erklärt haben, uns zu unterstützen. Also von daher ähm, gibt es auch andere Erfahrungen. Dann ähm, hat äh, diese ähm, Befragung, ähm, die jetzt nicht nur auf die Studierenden, sondern auch auf äh, Lehrende und Mitarbeitende ausgerichtet war vom, ähm, vom HISS HE, ähm, Klar gemacht, dass für die Studierenden es toll war, dass sie plötzlich zeitlich örtlich flexibel waren. Das waren die größten Vorzüge, aber, aber die ähm, Selbstmotivation, das haben wir schon vielfach gehört, äh, die Studienorganisation war Eher schwer. Und daraus ergibt sich, das kann man hier auf der Folie sehen, dass wir ganz klar gesehen haben: nicht nur die kommunikativen, die technischen äh, Unterstützungsdienste müssen ausgebaut werden, auch die soziale. Wir brauchen natürlich viel bessere Rahmenbedingungen für Supporteinrichtungen, die auch auf die persönlichen Probleme, äh, Bedarfe der Studierenden, aber auch der Lehrenden eingehen können. Das ist also ganz wichtig. Die Lehrenden hatten erstmal die Herausforderung mit der digitalen Infrastruktur, das war zumindest im Sommer 2020 natürlich heftig, es war ein extrem hoher Druck und da muss ich sagen, dass die Hochschulen ähm, dort wirklich gut gearbeitet haben und mein äh, Kompliment geht, ich selber habe auch äh, gelehrt und habe mit feststellen müssen, wie anstrengend es war, gerade an die Professorinnen und Professoren der HAW, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, denn 18 SWS, Lehrbelastung und das plötzlich digital zu machen, ist was ganz anderes, als was an den Universitäten gefordert ist. Das muss man sich einfach auch mal klar machen. Ich werde nachher auf die neue Studie von HISHE, die gestern vorgestellt worden ist, von Frau Lübke und Frau Bog nochmal eingehen, denn das fand ich eine ganz fantastische Ergänzung zu dem, was wir gemacht haben. Als drittes ähm, hat äh, die Hochschule, äh, die Universität Hildesheim, ähm, etwas, äh, eine Studie gemacht, viele einzelne äh, Hochschulen haben auch ihre eigenen Befragungen gemacht, auch meine eigene Hochschule, die Berliner Hochschule für Technik hier. Und ähm, hat eben, wie ich eben schon sagte, gesagt, nicht nur die Infrastruktur muss erweitert werden. Wir brauchen die Beratungsdienstleistungen. Wir brauchen mehr personelle Kapazitäten in diesem Bereich. Gut, es wurde kritisiert, dass ähm, dieses schnelle Umstellen auf dieses ja, Emergency Remote Teaching äh, nicht so gut gelungen ist in allen Fällen. Aber Leute, ja, äh, versucht das mal in der Kürze der Zeit auf, den, auf die Beine zu stellen. Das war sicher nicht einfach. Und was sich auch herausgestellt hat, waren diese Spielregeln bei Online-Veranstaltungen. Ähm, wie kann man äh, das besser machen? Muss sagen, ist mir auch nicht immer ganz gut gelungen. Ähm, Interessant wird sein, wie die, der Vergleich zwischen den Studien vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr gelungen ist. Meine eigene Hochschule hat es auch bei den Studierenden gemacht. Und zumindest war die, die Antworten, die, wo die Studierenden sich nicht so gut gefühlt haben, es waren über 30 Prozent im ersten Semester im Sommer, ist in diesem auf 20 runtergegangen. Also ich meine, es macht sich was, aber es ist noch nicht optimal. Aber was fordert jetzt die HRK daraus? Das ist ja die große Frage. Wir haben diese Digitalisierungspauschale in der Arbeitsgruppe eben ab dem Winter 2020, 2021 entwickelt in meiner Kommission und sind dabei auf eine Grundsumme, die von der Expertenkommission für Forschung und Entwicklung ähm, aufgestellt worden ist, auf diese 92, äh, 92 Euro pro Studie äh, kommen. Das kann man dann ja bei 2,9 Millionen Studierende hochrechnen. Und was wirklich gut äh, war, und es ist auch im hk senat so angenommen worden, alle Hochschulen brauchen einen erheblichen Sockelbetrag. Denn überlegen Sie mal, Sie haben eine kleine Hochschule, Sie haben 3.000 Studierende, 5.000, auch 10. Und Sie sollen genau das Gleiche, machen wie die großen Universitäten. Da ist die personelle äh, Kapazität überhaupt nicht vorhanden. Und äh, von daher muss es eben einen Sockelbetrag geben, mit dem auch die Kleinhochschulen was anfangen können. Und ähm, dann haben wir gesagt, es gibt so drei Bereiche, wo wir denken, hm, da muss, äh, so kann man das unterteilen. Und wir haben gesagt, 40 Prozent digitales Lehren und Lernen und die anderen beiden Bereiche jeweils ähm, so. 20 Prozent. Und da muss ich sagen, fand ich eben das Ergebnis der HISS-Studie von gestern fantastisch, dass eben Frau Lübke und Frau Burg sagten, nach ihrer Befragung der Hochschulleitungen in diesem 2021, Sommersemester, sagen eben, 84 Prozent der Lehrformate müssen pandemiebedingt verändert werden. Dann der nächste Punkt mit knapp 80 Prozent die technisch-didaktischen Supportangebote und dann nach die Infrastruktur. Also wir haben genau diese drei Bereiche auch aufgeschlüsselt. Und jetzt sehen Sie hier, das können Sie dann ja ähm, ab morgen werden die Folien, soweit ich weiß, reingestellt nachgucken und ich möchte hier nur auf ein paar Punkte eingehen. Wir haben, wenn Sie die alle drei miteinander vergleichen, kann man sagen, hm, das gehört aber in diese Seite oder an jene Seite. Das ist sicher ähm, richtig, da muss man einfach äh, sehen, dass ähm, jede Hochschule auch anders organisiert ist und von daher ähm, kann man diese Position ein bisschen durchaus verschieben. Mir ist hier wichtig, dass wir auf einmal einen Punkt zukünftig viel stärker achten, nämlich die individuelle digitale Souveränität muss gefördert werden, denn sonst ähm, bleiben wir eigentlich stecken. Wir haben sonst eher Probleme, dass die Studierenden nicht wirklich ähm, gut selber entscheiden können und auch die Lehrenden manchmal, mit welchen Mitteln sie umgehen. Und ein für in meinen Augen extrem wichtiger Bereich ist, dass wir das Personal nicht nur für die Infrastrukturen haben, sondern wir brauchen didaktischen Support. Die Lehrenden können alle diese neuen Methoden nicht so ohne weiteres umsetzen. Die brauchen ähm, Weiterbildung. Und da das nicht jede Hochschule für sich organisieren ähm, kann, das ist das ähm, Problem, sagen wir, es muss in Kooperation äh, geschehen. Und viele Bundesländer haben sowas natürlich auch schon auf dem Schirm. Ähm, wenn ich in die Lehrunterstützung die Dienste gucke, dann haben wir hier auch wieder die digitale Souveränität, aber in dem Fall institutionell. Da sind wir auch dabei, die Hochschulen zu unterstützen und dass wir sagen, das Personal für die Sachmittel für Entwicklung, Bereitstellung und so weiter, das muss ja ganz andere. Voraussetzungen mitbringen und hier, sage ich mal ganz ehrlich, müssen auch Tarifverträge verändert werden, denn sonst bekommen wir Hochschulen nicht das Personal mit den ähm, Geldern oder Ausstattungen, die wir nach Tarif zum Teil äh, bezahlen dürfen, zum Beispiel in die Bibliotheken. Also Sie sehen, es gibt auch Weiterungen, die sich daraus ergeben. Und wir müssen darauf achten, da haben wir ja schon vor zwei Jahren ein Papier entwickelt, dass die Informationssicherheit noch viel stärker erarbeitet wird, dass es awareness entwickelt werden, damit ähm, jeder und jede in der Hochschule einfach auch weiß, dass wir ähm, die ähm, Sicherheit in allen Informationsbereichen, also nicht IT, also nicht die ähm, technische Sicherheit, die muss natürlich auch gewährleistet sein, sondern die Informationssicherheit gewährleistet ist. Sie sehen, also wir haben hier viele äh, Forderungen gestellt und wir brauchen natürlich gute Rahmenbedingungen für die Umsetzung. Wie können wir dieses ähm, erreichen? Und die grundsätzliche infrastrukturelle Situation, auch die Expertise ist vorhanden, aber punktuell, nicht in jeder äh, Hochschule. Mein Ziel der digitalen äh, Souveränität habe ich ja schon angesprochen und wir brauchen eben eine ganz neue Konzeption, ähm, die Organisation gegebenenfalls der Ressourcen muss umgestaltet werden. Das heißt, wir brauchen Personal. Äh, ich weiß, die Hochschulen sagen immer, wir brauchen mehr Personal, aber die Politik und darauf richtet sich ja diese, äh, dieses Papier, die Politik muss einfach auch sich darüber im Klaren sein, dass nicht alles, was man digital macht, dann einfach viel billiger und einfacher geht. Das muss man einfach mal so klar sehen. Das heißt also, wir müssen hier eine neue ähm, äh, neu denken und gestern wurde mehrfach angesprochen, die rechtlichen Rahmenbedingungen, also nicht nur bei den Prüfungen, sondern wir brauchen neue ähm, äh, Deputate, wir brauchen die Normwerte, die LVVO wurde mehrfach gestern angesprochen, die muss wirklich gut angegangen werden und wir brauchen ähm, klare, klarere ähm, Bedingungen auch zum Datenschutz und der, des Urheberrechts. Wichtig ist, dass wir ähm, eben wirklich in die Bedeutung der Kooperation gehen und auf Länderebene oder zumindest in größeren Rahmen dort neu ähm, sehen, dass wir ähm, zusammenarbeiten. Also wir sagen, es ist nicht nur Technologieentwicklung, wir sind in einem kulturellen Wandel behaftet. Jetzt möchte ich noch einmal kurz, und deswegen muss ich hier zurückspulen, auf diese, ähm, den neuen Arbeitsschwerpunkt ähm, eingehen, mit dem ich gerade begonnen habe, im Zusammenhang mit dem Hochschulforum für Digitalisierung, dass wir ähm, hier sehen, und da danke ich dem Vortrag heute früh von Herrn Zimmermann, ähm, dass wir auch diesen punkt neu bedenken müssen also das ist etwas was vielen nicht bewusst ist sie haben sehr schön diese zeitstrahlen angegeben was eigentlich schon hätte passiert sein müssen und das ist hochschulleitungen und da muss ich mich äh, durchaus mit einbeziehen ist mir vor zwei jahren auch nicht so bewusst gewesen klar man macht die erste webseite ähm, richtig aber wir müssen hier ganz ganz klar neu denken und ähm, an alle ähm, Menschen mit einer Beeinträchtigung, ähm, also auf die auch eingehen. Das heißt also, die Digitalisierung hört nicht auf, indem ich jetzt einfach neue Lehre mache, sondern ich muss weiterdenken, eben Gestaltung inklusiver Lehre und hier ähm, schauen, welche Möglichkeiten, welche technischen Möglichkeiten da möglich sein, dass man eben äh, die verschiedenen Beeinträchtigungen die sehr schön erklärt worden sind, mit berücksichtigt, ob ich jetzt Lehrveranstaltungen oder ob ich Lehrmaterial aufbereite. Und auch hier muss man sagen, klar, also wir sollen die neuen Barrieren vermeiden. Wir müssen dem gesetzlichen Auftrag gerecht werden. Und das ist etwas, was eben den wenigsten bewusst ist. Auch da haben wir gerade alle Hochschulen angeschrieben, dass da ja auch nach kontrolliert werden kann, dass also geguckt wird, was, was läuft denn bei Ihnen, wie weit sind Sie? Und wenn ich mich zurückversetze äh, in die Situation als Hochschulleitung, sagen ne, noch was, noch was müssen wir mehr machen, wie können wir das denn alles tun? Und das kann eben nicht jede Hochschule für sich machen, sondern auch hier müssen wir ganz klar ähm, im Kooperativen ähm, arbeiten und deswegen diese ähm, Arbeitsgruppe, die eben versucht, ähm, Möglich, also Hinweise zu geben für die Hochschulen, damit ähm, was gemacht werden kann. Das ist der eine Punkt, ja? damit eben nicht jeder und jede was Neues ähm, erschaffen muss, aber auch wer innerhalb einer Hochschule muss darauf angesprochen werden. Ja? Das ist eben nicht nur die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die die Webseite macht, sondern wir müssen hier ähm, viele andere relevante Akteure mit einbeziehen. Und von daher denke ich, im kommenden Jahr, so haben wir es mit dem HFD uns vorgenommen, wollen wir etwas für die Hochschulen entwickeln, damit wir hier doch nochmal ganz anders arbeiten. Und dazu auch, auch das ist mal wieder, ja, brauchen wir schon wieder mehr Gelder. <lacht> Aber so ist es eben. Wenn Forderungen an Hochschulen gestellt werden, dann kann es nicht sein, dass immer nur das on top kommt, sondern dann muss auch diese Forderungen unterstützt werden können und entsprechend ähm, muss die äh, Möglichkeit gegeben sein. Und von daher danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Groß, für den Vortrag. Ich bringe ein paar Fragen mit ja. und wir haben tatsächlich noch entspannt Zeit. Insofern können wir da in aller Ruhe drauf eingehen. Das hoffe ich sehr. Eine Frage bringe ich direkt aus dem Raum mit. Herr Zimmermann sitzt noch hier, den Sie ich. vorhin ja auch gehört haben im Vortrag. Und da hatten wir in der Q&A auch schon das Thema Untertitel von der technischen Seite her diskutiert, ob das live möglich ist. Herr Zimmermann hat mir gerade ins Ohr geflüstert, während wir zugehört haben, dass er mal durchgerechnet hat, dass ich glaube aktuell eine Minute vier Cent kostet in den Untertitel und wenn er die Zahl gesehen hat, die Sie hier auf dem Slide hatten mit, den, mit der Pauschale, dass das eigentlich schon die komplette Pauschale auffressen würde. Ähm haben Sie da ein spezielles Augenmerk drauf? Gibt's, wird das vielleicht bald günstiger? Können Sie da nochmal nachschieben? Wie ist das Thema? da? Also ich habe ja gesagt, dass wir da gerade erst angefangen mhm. haben. Das heißt, wir haben die erste Sitzung äh, gehabt und wir werden uns jetzt auf verschiedene Punkte fokussieren, aber ich werde diese Frage mitnehmen und dann müssen wir einfach ähm, auch gucken, äh, was, äh, was da möglich ist oder welche anderen neuen technischen äh, Möglichkeiten sich entwickeln. Also da bin ich noch, wie gesagt, ganz am Anfang. Aber ich hoffe, dass wir dann Sie und ich werde Sie auch mit einladen, ähm, ihre Expertise ähm, mit einbeziehen können. Im besten Falle kommt Ihnen da zugute, dass tatsächlich das ein Bereich ist, der sich rasant entwickelt und Glaube die Preise hoffentlich bald auch noch mal ja. kurz sind. Ähm, ich komme auf die Fragen im Chat zu sprechen, ähm, auch einfach mal ohne einen roten Faden durch die Fragen durchgehend. Ähm, Jelle Haus hat geschrieben, gibt es denn Reaktionen aus der Politik auf die HRK-Forderung einer Digitalisierungspauschale? Wir sind ja gerade so in der Übergangsphase. Wer reagiert denn oder wer. Noch sich haben recht? wir das nicht, aber deswegen war es uns so wichtig, diese, ähm, diese Entschließung auch im, im Juni schon ähm, auf den Weg zu bringen, damit wir das in, alleine schon in die Programme für die Wahlen mit reinbringen äh, konnten und jetzt auch natürlich in die Koalition. Verhandlungen. Wir haben natürlich verschiedene Kanäle, wo wir dann die ähm, Personen ansprechen. Und na, ich hoffe, es Vielleicht hat ein Widerhall. Zuschreibungen oder auch ohne vertrauliches Preiszugeben. Aber wie sind denn da die Reaktionen drauf? Noch haben wir keine besonderen Reaktionen okay. bekommen. Die sind alle noch beschäftigt. Das kann man ja verstehen. Okay. Aber ich weiß schon wenig. Ansprechen muss. Das ist gut. <lacht> ähm, Gibt es denn, Achso, das war die Frage, die wir gerade hatten, können Sie noch weiter ausführen, wie Sie die Übereinkunft zwischen Bund und Ländern zu dem Thema sehen? Also das wird ein hartes Brett äh, zu bohren sein, weil natürlich der Bund auf der einen Seite die Kooperation und die Kofinanzierung mit den Ländern verlangt und dann, wir haben es ja in anderen Bereichen gesehen, die Länder dann wieder nicht äh, sich in die Karten schauen lassen wollen und da... Ähm, hoffe ich sehr, dass die Vernunft mittlerweile einkehrt, dass wir nicht weiter äh, uns da zurückhalten müssen. Da sind wir ähm, aus den Hochschulen auch immer in unsere jeweiligen Ländervertretungen dabei, zu sagen, komm, macht mit. Ich meine, äh, wenn ich an die BAföG-Novelle äh, denke und als äh, äh, der Bund gesagt hat, wir übernehmen alle BAföG-Zahlungen, was haben die Länder gemacht? Einige Länder, muss sagen, in Berlin hatten wir Glück. Damals Frau Scheres war, äh, hat gesagt, das kommt den extra Topf und geht nur für die Sanierung von Schulen und Hochschulen raus, aber andere Länder haben es einfach eingesagt. und das darf nicht mehr passieren. Also da muss der Bund auch ganz klar sagen und wenn ihr das Geld bekommt, dann wollen wir auch sehen, dass es in den richtigen mhm. Kanälen ausgibt. Das ist aber auch ein erheblich schwereres Brett, was zu bohren ist. Ähm, von politischen Prozessen kommen wir zu rechtlichen Prozessen. Ähm, haben Sie Vorschläge, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sinnvoll angegangen werden könnten? Welche rechtlichen? Welche? Das, ähm, das wurde vor sieben Minuten gefragt. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich noch ändern können, was Sie da gerade angegeben haben. Nein, da hatte haben. ich ja alle eigentlich rechtlichen. Okay, alle. Wir, haben ja, wir hm. haben ja einmal das Tarifrecht. Ähm in Bezug auf Personal. Ich denke, mit Urheberrecht äh, sind wir in der HRK äh, gut dabei, dass wir versucht haben, diesen Passus im Gesetz beizubehalten, dass die Lehrenden äh, gewissen Anteil von Materialien in ihren Vorlesungen benutzen dürfen. Das ist, wird aber ein Streit sein, der noch weiter laufen wird vermutlich, weil es eben... Äh, gewisse Kreise gibt, die das aufbrechen wollen. Da hoffe ich, dass die Grünen und die SPD die FDP überstimmen, denn die sind da äh, etwas von äh, einem anderen äh, Weg. Ähm, also das ist für die Wissenschaft ein ganz wichtiger äh, Punkt. Was waren noch die anderen rechtlichen äh, Bedingungen? Urheberrecht, Datenschutz, gut. Das, da, da muss auch noch mal dran gearbeitet werden. Es kann nicht sein, dass alles unter Datenschutz äh, verschwindet, das dürfen wir alles nicht machen, das sagen wir Lehrenden manchmal. Und dann äh, gibt jeder seine Daten freiwillig überall hin raus. Das wird beim Prüfungsrecht ein Problem sein, wenn wir Online-Prüfungen machen. Wie gehen wir damit um? Also, da ähm, gibt es aus Bayern so die ersten Entwürfe, aber das ist noch nicht in allen Bundesländern vorhanden. Also, Prüfungsrecht wird, Online-Prüfungsrecht sozusagen, wird noch ein, äh, eine Herausforderung sein. Okay, also ist ein recht weit gefächertes Thema und manches äh, ja. ist erst noch auch mittelfristig anzugehen. Ähm, das waren die Fragen, die im Chat vorhanden waren. Ja, vielleicht gerade, wenn ich jetzt an diese Prüfungssituation denke, dann... Ähm Weiß ich ja, dass viele immer Angst haben, die Studierenden schreiben dann ab, wenn wir das alles online machen. Ich kann ja vielleicht mal erzählen, wie ich es im Sommer, hatte ich für einen Kollegen die Vorlesung übernommen, im Freisemester war und wir haben das über Moodle gemacht, wir haben, ich habe keine Kamera angelassen, ich habe ähm, allerdings Blogs von Fragen äh, äh, zu Themen gemacht und die wurden dann per Zufall äh, zugeteilt, auch die Antworten immer wieder gemischt, je nachdem. Und ich habe den Studierenden gesagt, wissen Sie, wenn Sie betrügen wollen, das ist Ihr Problem, das ist nicht mein Problem, weil Sie sollen und wollen ja was lernen. Sie wollen ja weiterkommen. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass äh, der Verteilungsmodus der Noten sich anders ergeben hat. Und das haben viele meiner Kolleginnen und Kollegen gesagt als vorher. Also wir haben vorher... Schreibt man ab und jeder von uns hat mal irgendwo bei Prüfungen abgeschrieben und das äh, wird auch weiter so sein. Aber im großen Ganzen sind die Studierenden da auch an, haben Interesse. Und vielleicht einen anderen Punkt, den ich noch äh, ansprechen wollte, weil vorhin als Herr Viada gesprochen hat hat er über die Lehre und die Bedeutung der Lehre ähm, gesprochen. Und da kann ich nur sagen, ähm, vielleicht sollten sich Universitäten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ein Beispiel nehmen. Bei uns ist es ganz klar so, dass ähm, bei den Berufungen, die ähm, muss ja eine Lehr nicht nur ein wissenschaftlicher Vortrag, sondern eine Probevorlesung gehalten werden, die von Studierenden bewertet wird, das hat einen sehr großen Einfluss auf nachher die Entscheidung, wo geht es hin. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass es auch bei den Zulagen in meinen Augen, und ich habe das als Präsidentin auch so praktiziert, mit der Unterstützung der Lehrenden, der anderen Professoren, dass ein wesentlicher Punkt erfüllt sein muss, ob es überhaupt eine Zulage gibt im Bereich Lehre, wenn die Lehrevolution ähm, einfach auch gut ist. Und das denke ich, da kann man viel machen und man muss es nur wollen. Man muss es einfach nur wollen. Und mir ist ein bisschen, hat es gefehlt heute früh, dass man, wer, wer sollte denn da noch mit dabei sein? Und ich sage, wer... in wer wirklich auch Lehre und gute Lehre mitbeurteilt, sind die Studierenden. Also wir müssen in diesem Punkt auch die Studierenden immer mit einbeziehen. Da, das war eine tatsächlich wirklich lebhafte Diskussion, die da im Chat zu verfolgen ja. war. Also danke, dass Sie da nochmal Bezug drauf genommen haben. Wunderbares Beispiel, das hätte da hervorragend gepasst. Und ähm, dass die Studierenden mehr einzubeziehen sind, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in den Gesprächen auf der Mainstage ja. gestern auch, wenn es um die Bewertung geht, aber auch um die Gestaltung von Räumen, ja. von Konzepten, dass man da wirklich ähm, Customer-centric denkt oder ja. eben studierendenzentristisch Genau, ja. Wunderbar. Ich glaube, wir haben tatsächlich die Zeit bestens gefüllt. Das heißt, es ist gleich Zeit für eine kleine Pause. Vorher sage ich noch mal vielen Dank, dass Sie hier auf der Bühne waren und wünsche noch viel Freude ja. bei der Online-Teilnahme. Ja, vielen Dank von meiner Seite auch. Tschüss. Tschüss. Und, äh